Ich heiße Julia, bin 26 Jahre alt, komme aus Billig am Niederrhein und lerne in Boea gerade das Leben in Kamerun kennen. Mein Name ist Tim. ich bin 29 Jahre alt, Fachinformatiker und Erzieher aus Berlin. Durch meine Sehbehinderung, Akromatopsie, nehme ich die Welt anders wahr als andere Menschen. Ich kann keine Farben sehen, meine Augen sind dichtempfindlicher als andere und mein Nah- und Fernwiese ist sehr gering, sodass ich an Dinge sehr, sehr nah herangehen muss, um sie lesen zu können. Also ich habe eine Hochfrequenz- und Mittelfrequenz-Schwerhörigkeit. Ist so ein bisschen wie bei älteren Leuten. Meine Aufgabe hier in der Schule ist, dass ich Grundschülerin bin, in vier Klassen für ICT, Information, Communication Technologies und kamerunische Gebärdensprache musste ich komplett hier lernen. Ich arbeite hier in Kamerun für eine NGO, die heißt Reach Out Kamerun und dort helfe ich in erster Linie bei der Vergabe von Mikrokrediten. Mit den Frauengruppen hier zu arbeiten macht einfach Eure Spaß und dann zu sehen, dass durch die Mikrokredite und die Trainings, die wir denen geben, sie wirklich ähm, Geld verdienen können und ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie bestreiten können, ist wirklich schön. Was ich euch sagen würde, macht es einfach. Ihr selber kennt eure Beeinträchtigungen und ihr kennt eure Zweifel am besten und wisst, was für Hilfe ihr braucht. Weltweit aller Inklusive bedeutet, alle dürfen mitmachen. Auch ihr. Also versucht es nicht, macht es, ihr schafft das.